Du hast gesagt, dass man die Knoten mit dem Leben selbst oder mit deiner Hilfe lösen kann. Wie geht man vor, um das zu erreichen? Zunächst einmal, warum bist du so verknotet? Warum verknotest du dich selbst? Im Grunde hast du einfach nur einen Faden des Lebens. This one thread, why are you making it all knotted up? Diesen einen Faden, warum machst du ihn so verknotet? See. Schau. The two ends of life Are fixed. Die beiden Enden des Lebens sind festgemacht. Wenn du dieses Leben als einen Faden ansiehst, sind die beiden Enden davon festgemacht, Geburt und Tod. Sag mir, wie knotet man einen Faden zusammen, der an zwei Enden festgemacht ist? Du musst ein echter Veteran sein, eine Art Spezialist im Verknoten. If, wenn die Enden des Fadens nicht festgemacht sind, kannst du ihn verknoten. Wenn die beiden Enden des Fadens festgemacht sind, wie verknotest du ihn dann? Wenn du so ein Experte im Verknoten bist, was soll man dann tun? Es ist sehr, sehr schwer, ihn zu verknoten, wenn die Enden des Fadens festgemacht sind. Ist er festgemacht? Ist er festgemacht oder nicht? In der Geburt und im Tod ist er festgemacht, nicht wahr? Wie verknotet man das also? Es ist vielleicht nicht einmal verknotet. Das Leben ist nicht verknotet. Es ist nur so, dass aufgrund dieses schrecklichen Gefühls der Unsicherheit in dir eine schreckliche Menge an Berechnungen in deinem Kopf entstanden ist. A terrible volume of Aufgrund dieser Berechnungen sieht es ganz verknotet aus. Nein, nein, nein, aber was ist mit meinem Karma? Karma ist auch derselbe Unsinn. Es kann alles in einem Augenblick glatt gebügelt werden, wenn du gewillt bist, denn die beiden Enden sind festgemacht. Du wirst eines Tages geboren, du wirst eines Tages sterben, die paar Tage dazwischen, was ist das schon? Wenn du hier mit einem gewissen Sinn für Hingabe lebst, ohnehin ist der Faden am Tod festgemacht. Es gibt keine Möglichkeit, ihn von dort zu lösen und ihn woanders anzubringen. Ohnehin ist das der Lauf, den das Leben nehmen wird. Was bleibt also noch? Einfach total leben, das ist alles, was es gibt, so intensiv wie möglich. Wenn diese Intensität gekommen ist, kommen muss, wenn du erkennst, dass die Enden festgemacht sind, diese paar Tage dazwischen musst du bewältigen. Und all deine Vorstellungen von Gewinnen und Verlieren sind nur alberner Unsinn in deinem Kopf. Wenn du das verstehst, wirst du gelassen. Du wirst dich einfach beruhigen. Wenn du zu völliger Gelassenheit kommst, die Menschen haben Gelassenheit immer als Lethargie verstanden. Nun, nur jemand, der in Gelassenheit ist, ist zu so intensiver Aktivität fähig. Denn Ruhe ist die Grundlage von Aktivität. Jemand, der ständig in sich ruht, ist fähig zu endloser Aktivität. Jemand, der nur zu bestimmten Zeiten ruht und zu bestimmten anderen Zeiten handelt, wird immer müde von der Aktivität. Ich spreche also von Gelassenheit, nicht als Lethargie, ich spreche von Gelassenheit, wie das Leben ist. Das Leben ist gelassen. Nur der Verstand steht unter gewisser Spannung. Die Spannung ist entstanden, weil der Verstand nicht mit dem Leben im Einklang ist. Du versuchst, die eigene Schöpfung zu kreieren und aufrechtzuerhalten, die nicht existiert. Du bist nicht bereit, in der Schöpfung des Schöpfers zu leben. Du erfindest deine eigene Schöpfung und versuchst, sie die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Oh, das ist... Das ist wahre Folter. Der Versuch, alle möglichen falschen Dinge zu erschaffen und sie ständig aufrechtzuerhalten, ich denke, wir sollten dir eine Übung geben. Ich will die Gefäße in der Küche nicht verbeulen, sonst hätte ich sie gebeten, die Becher oder Gefäße zu holen. Versuche, 25 Gefäße in der Hand zu halten und gehe und schaue, was mit dir passiert. Und besonders, wenn die Gefäße nicht echt sind. Du musst sie erschaffen und hochhalten, sie nicht fallen lassen. Wenn sie fallen und zerbrechen, musst du weinen, musst du leiden. Wenn man das ganze Drama aus dem Nichts aufrechterhalten muss, das ist Stress. Das ist echter Stress. Und das ist es, was du tust. Die Knoten sind erfunden. Das Endknoten ist auch erfunden. Wenn wir meditieren sagen, haben wir dir gesagt, hör mit dem ganzen Unsinn auf und sitze einfach. Hör zumindest für einige Zeit mit dem Getue auf. Selbst da willst du es in deiner Meditation entknoten und du willst auch mich als Partner. Bei diesem albernen Getue, gestern war der indische Staatshaushalt, also dachte ich, mal sehen, was mit dem Budget passiert. Haben Sie irgendwelche Steuererleichterungen für Yoga gewährt? Ich schaltete also den Fernseher ein, um zu sehen, was mit dem indischen Budget passiert, und als ich ihn einschaltete, kam eine Werbung. Sie heißt Babaloo oder so ähnlich. Das Produkt heißt Babaloo. Dieses Babaloo ist ein flüssiger Gummi, Kaugummi. Okay? Wie Kaugummi, den man kaut, damit die Zähne sauber sind, und um gut zu riechen, oder was auch immer. Es ist in flüssiger Form, es heißt Babaloo, und man kann es zu großen Blasen aufpusten. Diese Babaloo-Werbung ist eine Animation, und dieser Cartoon-Charakter kommt, und anstatt sich die Flüssigkeit in den Mund zu drücken, drückt es sie auf den Spiegel, und es tropft einfach vom Spiegel. Wieder drückt er es auf den Spiegel, schaut in den Spiegel, drückt es in seinen Mund im Spiegel und es fällt ihm einfach ab. Dann versteht er, er kapiert es und steckt es rein und dann kommen große Blasen raus und so weiter. Das ist die Werbung. Ich dachte nur, die ganze Welt ist genau das. Wenn du versuchst, das Bild im Spiegel zu füttern, wenn du versuchst, mit dem Bild im Spiegel zu reden, wenn du versuchst, irgendetwas mit dem Bild im Spiegel zu tun, ist das solch eine Zeitverschwendung. Und vor allem, wenn es ein verzerrter Spiegel ist, ist es ein einziger großer Unsinn. Das ist alles, was gerade passiert was auch immer im Bild deines, im Spiegel deines Verstandes geschieht, alle möglichen Bilder erzeugst und spielst endlos damit, weil du dich irgendwo nie für die Schöpfung des Schöpfers interessiert hast. Irgendwo bist du schrecklich egoistisch, dass du glaubst, dass du eines Tages etwas Größeres als die Schöpfung erschaffen wirst, etwas Interessanteres als die Schöpfung. Und das ist dein Schmerz, das ist dein Verlust, das ist dein Knoten. Wenn du nicht leidest, ist das Leben nicht gut. Du musst leiden, weißt du? Jemand, der es schafft, eine Schöpfung von dieser Größe und Pracht zu ignorieren, wenn er nicht leidet, was ist dann der Sinn des Lebens? Sie müssen leiden. Dein Leiden geschieht nicht wegen irgendetwas, deine Knoten, es geschieht nicht wegen irgendetwas, nur weil du zu sehr von deiner eigenen Schöpfung involviert bist. Du hast keine Augen für die Schöpfung des Schöpfers. Es gibt keinen anderen Grund. Und bitte ja nicht um meine Partnerschaft in der Angelegenheit. Dafür bin ich nicht zu haben. Das ist deine unsinnige Angelegenheit. Mein Anliegen ist etwas anderes. Mein Anliegen ist die Schöpfung des Schöpfers. Für mich ist das gut genug. Es ist nicht nur gut genug, es ist zu gut. Ich bin nicht damit beschäftigt, meine eigene Schöpfung zu erfinden. Ich finde es albern, etwas in diesem Kopf zu generieren, also tue ich nichts. Mein Gehirn kann verkauft werden, weil es unbenutzt ist. Es macht keine Überstunden. Es ist einfach unbenutzt. Ich benutze es nur sehr sparsam. Nur wenn es notwendig ist, das ist alles. Frisch. Frisch. Brandneu, weißt du? You know. Ein altes Modell, aber brandneu. Also du und deine Knoten. Es gibt keine Knoten, weil beide Enden des Fadens festgemacht sind. Wie kann es verknotet sein? Wenn ein Ende lose wäre, könnte es verknotet werden. Beide Enden sind festgemacht, keine Möglichkeit zum Verknoten.